weil ich da die letzten Tage intensiv äh, attackiert wurde, was das angeht. Mit der Überschrift. Ja, ja. <lacht> Heizung oder welche Heizung außer Lagerfeuer? Äh, es ist so, ich sage ganz klipp und klar, Heizkosten zählen zu jeder Kleinigkeit dazu. Das sind Heizkosten, wenn ich auch nur eine Schraube für meine Heizung kaufe, dann sind das Heizkosten. Die muss ich halt auf 20 Jahre hochrechnen oder 15 Jahre, wie lange auch immer. Aber zu sagen, ich kaufe jetzt irgendwas und danach habe ich nur Heizkosten, das, was ich verbrauche, das ist in die Tasche gelogen. Wenn ich ein neues Haus baue oder jemand ein neues Haus baut, dann geht die Heizung halt in dem Gesamtkonzept unter. Aber ob das halt 20.000 Euro mehr zu finanzieren sind oder weniger, das macht halt was aus. Auch in der heutigen Zeit und das war früher nicht anders als heute. Und äh, deshalb sage ich außer Lagerfeier, äh, das ist ganz einfach. Die, die Frage ist immer die Gesamtkosten sind die leistbar und dann kommt noch ein anderer Punkt dazu das ist natürlich die CO Neutralität dass das Heizung natürlich CO neutral sein soll und da merkt man so langsam dass äh, ich meine wie ich die die Energieberaterausbildung gemacht habe da hieß es Pellets oder Gas ja aber Infrarotheizung auf gar keinen Fall und dann habe ich gesagt, was ist der Unterschied zwischen Öl, Öl raus, ja, auf jeden Fall Öl raus. Und dann sage ich, was ist der Unterschied zwischen Öl und Gas? Da gibt es auch keine Ding. Da, da bin ich natürlich mit richtigem Holz, das ich in den Ofen reinstecke und das mit der Hand verarbeite, da bin ich CO-neutral. Und wenn ich das natürlich mit den Kühen aus dem Wald hole, dann bin ich schon nicht mehr CO-neutral, weil die ja auch Methan ausstoßen und so weiter. Aber ich muss schon selber in den Wald gehen und das dann heimtragen oder mit dem handkerrele heimfahren. Hand und, äh, ach übrigens, ich bin nicht aus Kärnten, ich wohne nur hier in Kärnten. Ich stamme eigentlich aus Überlingen am Bodensee. Und also. äh, darum kommt das eine oder andere schwäbische Wort vielleicht durch oder badenserische Wort. Okay, <lacht> äh, gut, ich bin aber lange durch Deutschland gereist. Äh, über meine Jahre war lange in Frankfurt und äh, Düsseldorf und Böbling und so weiter. Aber das nur beiseite. Gut, und diese co neutrale geschichte ist natürlich ich sage mal, wirklich zu betrachten, wie wichtig das ist oder so, was wir da in Europa leisten können gegenüber dem Rest der Welt, ist wieder eine andere Geschichte. Da will ich gar nicht einsteigen. Aber das ist nun mal unser Thema und da können wir wirklich einiges für. Und jetzt habe ich erst mal aufgeschrieben und gesagt, okay, was für Heizungstypen. Sie kennen die ja alle, das ist ja alles langweilig. Da, was ich jetzt da runterblätter, aber es geht mir einfach darum, dass ich hier bei den Zentralheizungen ein bisschen was andeuten will. Ich will andeuten, dass man da ganz einfach immer die Verluste mitrechnen muss. Wenn ich irgendwo diesen COP, diesen Jahresarbeitszahl betrachte, muss ich auch da die Verluste bei der Luftwärmepumpe oder all bei diesen Solewärmepumpe und was es da alles gibt, äh, muss ich die Verluste der Zubringerleitung und des Zirkulation, die muss ich einfach mitkalkulieren. Das sind halt auch nochmal je nach Haustyp zwischen 20 und 50 Prozent. Das ist irre hoch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Job heute mache. Weil ganz einfach bei uns hier trotz Neubau der Installateur so einen Blödsinn gemacht hat, dass die Verluste höher sind als die Verlustwärme, die ich brauche im Raum. Und das muss man erstmal hinkriegen. Aber ich habe den Architekten darauf hingewiesen, wie ich den Rohbau gesehen habe. Und da die erste Installation und die Zubringerleitungen wirklich nur mit 2 mm Sch Schaumstoff da gedämmt sind und die auf dem erdberührten Beton, sprich Fundament, aufmontiert auf worden, ne? habe ich den gefragt, ob das so in Ordnung ist. Denn als Elektroniker habe ich ein bisschen logisch denken gelernt, wenn ich eine Hauswand ja zwischen innen 20 Grad, außen meinetwegen minus 10 Grad, da habe ich also 30 Grad Differenztemperatur, wenn ich da 15 cm drauf machen muss, und damit da die Dämmung und das Haus so gedämmt wird, ich war damals noch nicht äh, Energieberater, und ich gehe hin und tue da also 35 Grad äh, oder gar ja, 35 Grad sowas warmes Wasser durchschicken durch diese Leitung, die auf einem erdberührten Beton ist, der dann irgendwo um die 6 Grad ist. Dann habe ich auch da ungefähr 30 Grad Differenztemperatur und dann macht man 2 Millimeter. Ist das ist das okay? Ja, hat er mir gesagt, das passt schon. Und äh, wenn in Kärnten einer sagt, das passt schon, heißt das auf gut Deutsch, hau ab und halt den Maul. So. Und und deshalb mache ich den Job heute, weil mich das so ärgert, dass da so viel Blödsinn verzapft wird und solche Dinge, also wie diese Zirkulationsleitung, überhaupt nicht in Betracht kommen. Und da wird über COP gesprochen und so weiter. Das hängt immer vom Gebäude ab, was für ein COP ich da letztendlich rauskriege. Okay, das war also der Hintergrund jetzt bei, bei der ganzen Zirkulationsgeschichte. Darum habe ich das aufgezählt. Und das sind praktisch lokale Raumheizungen. Es gibt, ja, es gibt Gasöfen, die man im Raum benutzt, die sogar ein TÜV-Siegel drauf haben. Wie ich das gesehen habe, da habe ich auch ein paar Fragen gestellt und dem Mädchen gesagt, ob sie da wirklich glücklich ist, dass sie da eine offene Flamme, offene Gasflamme im Raum hat. Das sind halt alles Dinge, die im Raum drin sind und Holzofen auf, der einfach nur aufgestellt wird. Ja, bringt natürlich den Vorteil, dass ich selber Holz bringe und Holz sammeln kann und da wirklich die geringsten Kosten habe, um einen um ein Haus zu heizen. Das ist ganz einfach so. Und Kachelofen, da ist es genauso wenn ein Kachelofen richtig gut gemacht ist und ins Gebäude richtig integriert ist, so wie es früher gemacht wurde, dass da praktisch so ein Nebenzimmer, das Wohnzimmer richtig mit einem großen Kachelofen und der Dinger ist selber von der Küche aus mit so einem Ofenrohr äh, beheizt worden. Dann hat man da richtig dicke Büschel hat man da reingeschoben und die hat man natürlich sich gemacht des Winters über diese Büschel, weil da hat man 30 aus dem Wald geholt und die eben zusammengebunden. Und dann waren die genau die Richtige für den Kachelofen. Und so ist früher eben so ein Haus gebaut worden, also ein altes Bauernhaus, wo eben nur ein Ofen im ganzen Gebäude vorhanden war. Und dann gibt es natürlich lokale Heizung, das ist die Infrarotheizung. Ich will jetzt auf die einzelnen Dinge gar nicht angehen, die kennt ihr eh einzeln, aber äh, der Holzofen ist für mich auch noch ein Punkt und da muss ich nur sagen, beim Neubau empfehle ich das auch immer, sowas vorzusehen, falls mal Strom ausfällt, steht jede Heizung. Aber ein Holzofen, der wirklich ohne Elektrik funktioniert und beim Neubau von außen der Brennraum belüftet wird, ganz, ganz wichtig, von außen der Brennraum belüftet wird, nicht von innen, nicht vom Innenraum. Die Häuser sind so dicht, der, der Ofen brennt kaum, aber wenn der von außen belüftet wird und da von außen Frischluft praktisch in den Brennraum reingeht und dann durch den Kamin wieder rausgeht, dann äh, ist das wunderbar, und dann funktioniert es ausgezeichnet. Und da ist eben auch so ein Holzofen, wenn man ihn neu Neubau aufstellt, nicht in der Mitte des Raumes, sondern an am Rand, also an der Außenwand drin. Und da kommen wir auf die anderen Fragen noch hin. Jetzt die Heizkosten komplett. Um das geht's mir. Die einzelnen Punkte, die ich habe, Dämmung, Heizung, Fenster, Dach und auch PV, kostet erstmal Geld. Wenn ich jetzt die monatlichen Kosten angucke, dann habe ich da Verbrauch, Service, Reparaturen. Dann habe ich da die Tilgung und die Zinsen. Das muss ich halt auch mit reinrechnen. Das sind meine monatlichen Belastungen. Ich habe natürlich durch die PV einen bestimmten Ertrag. Das sind jetzt alles keine keine äh, maßstäblichen Darstellungen. Es geht einfach ums System. Ich wollte Ihnen einfach zeigen, wie man da zum richtigen zur richtigen Lösung kommt. Dass Sie eben ganz einfach die richtige Entscheidung treffen auf dieser Seite, dass Sie da nicht gigantisch in, investieren, um dann nachher riesige Tilgungskosten zu haben. Denn das treibt Ihre monatlichen Kosten auch hoch. Insgesamt. Auch wenn sie dann nachher wenig Verbrauch haben. Das sind die zwei Dinge, die da zusammenspielen. Und ich habe neulich zu jemandem gesagt, wo ich ein kurzes Gespräch hatte, es gibt nur eins, den Ertrag. Das heißt, so viel Geld in die PV zu stecken, dass man da Ertrag gibt ohne Ende. Und da wirklich das Haus volkleistern ohne Ende. Das zeigt sich überall, dass man damit wirklich heutzutage ein, ein Haus optimal beheizen kann, weil man einfach nicht mehr so viel einkaufen muss. Denn diese Einkaufskosten sind ja unkalkulierbar geworden. Ja, und da zeige ich eben nochmal, dass es eben Monat für Monat geht. Auch der Ertrag geht Monat für Monat. Und jetzt sage ich hier, das sind die Investitionen. Und die Investitionen gehen hier in die Tilgung, die ich irgendwann abzahlen muss. Und das ist einfach mein ganzer Spaß über die ganzen 20 Jahre ein gutes Konzept, ein gutes Budget beieinander, dass da natürlich auch Monat für Monat äh, auch bezahlbar bleibt. Um das geht es doch letztendlich. Und das soll auch das Ziel sein, dass man einfach aus dieser Konstellation heraus die monatliche Belastung insgesamt so nieder wie möglich ist. Und das hängt einfach mit zusammen, wie intensiv kann ich hier den Ertrag hochziehen. Und zwar für die Eigenverwendung. Und das ist für mich der richtige Weg hier an dieser Stelle.